Hey Leute und willkommen zu der zweiten Folge von dem Projekt Faro. Falls ihr die erste Folge noch nicht gesehen habt, empfehle ich diese erst zu gucken. Falls aber doch, dann jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, also das hier ist jetzt eigentlich die dritte Folge von mir. Dreh dich um. Siehst du, Agar. Uh. Du stehst bei mir. Ähm, ich bin hier bei dir. Du bewegst dich bei mir nicht. Ich bin nicht. neben dir. Du bewegst dich bei mir nicht. Hä? Jetzt hast du gelieft. Bei mir. Ja, jetzt habe ich gelieft. Jetzt komme ich wieder drauf. Mach bitte schnell Essen. Ja. Verhungerst du hier, nimm. Ja. Ich fahre dann mal weiter hier, gut gestärkt. Wollen wir hier weg, ist die Frage. Äh, wo ist denn die Border, wäre jetzt mal wichtig zu wissen. Keine Ahnung. <lacht> Wollen wir wirklich? Wir werden sowieso in die Mitte geportet. Junge, die Mobs, die Mobs sind hier so easy besiegt, weil es diesen Cooldown einfach nicht gibt. Ist hier mhm. viel Eisen, aber wir haben keine Dias. Wir haben echt viel Eisen, aber keine Dias. Ich schaffe zwei direkt. Oha, geil. Creeper. Alles okay? Aber bei mir ist auch ein Creeper. Ich hatte vier Herzen verloren. Oh mein Gott. Pass auf, mit full Iron, mit full Iron. Vier Herzen. Ach du Scheiße, ich habe es gerade gemerkt der macht echt extremst viel Damage einfach Warte, äh, kann Ausrüstung Bis wann konnte man denn OP kommen, <lacht> craften nein. nein ist verboten ah, OP Gesundheit Ja, <lacht> aber kann man die nicht aber in der 1.8 kann man die eigentlich doch craften, oder? Ja, aber ist verboten. Du klickst einfach so jetzt das verbotene Item. Wir craften das verbotene Item. Nein. Nee. Guck mal schön mal vor Hättest ihn. Ich hab dias noch mehr. Ich habe Dias gefunden. Noch ein Skelett. So, das auch noch kurz. Pass auf, bitte pass auf, bitte pass auf. auf. Hey, ah, du bist bei mir in der Nähe. Ich habe mich hier ja 3 schwer. Der macht 9 Damage, also 9,75 Damage. Efficiency und Unbreaking. Ah, ich kann mir... nee, ich brauche Leder. Hast du Leder? Äh, ein Leder. Okay, ich kann Keine Ahnung, Sharpness 1 machen. Okay, oh, wir, wir haben gekickt. gleich gekickt. Ich habe Protection, Power und Sharpness. Protection 1. Oh, ich... auf? Buch. Ja, soll ich Protection oh. 1 nehmen? One eternity later. Sharpness, welche, also welche Level? Also 1 Stärkung. alles 1 alles 1 soll ich Brot machen ja, für unsere Rüstung? Ja, lass sie ja. weg, nee, kein Bock mehr, wir werden gesniped ich will nicht mehr hier sein Wollen wir nicht noch das Eisen wir... mitnehmen? Dann nimm wir, solange, solange ich die Treppe baue, nimm mal hm. Eisen mit Wir müssen hier weg, nee Ich fühle mich hier nicht sicher Achso, du, du meinst, dass wir dann in die Mitte teleportiert werden, sowas? Ja, und danach kommen die anderen und können... Hier sind Dias! sind sind Dias! Was ist hier? Uns Smaragd! Okay. Hä? Bei mir ist da nichts. Hä, hey, bei mir sind Smaragde, Redstone, Diamanten. Hä? Ja, yeah, what the fuck? Wurde ja. über... wurde gekickt. Okay. Ja, willst du mich verarschen? <lacht> ja, mein Minecraft ist ja. abgestürzt. Hä? Ja, das hatte, ich, das hatte ich ja auch in der ersten Folge so da direkt. Da war ja auch Redstone und so etwas. oder Nee, dann hat es sogar bei mir nur ganz kurz gebackt und dann war alles wieder weg. Ich grab den Tunnel mhm. weiter, oder? Soll ich den Tunnel weiter graben? Ja. Hä, hey, da waren gerade Dias Marathon und so. Mein WLAN ist einfach gestürzt. was ist los bei dir? Äh, grab in die andere Richtung. Wir sind wahrscheinlich auf dem Warum? Berg. Grab jetzt da im Kreis in die Richtung, dann kommen wir nicht bei dem Berg raus, sondern beim See. Dann müssen wir nicht so viel graben. Weil auf der... Ach, wir waren ja jetzt grab Berg, nach ne? rechts? Grab nach rechts? Oder? Ja, hier grab Ja, ich nehme es mit. Ja, wir sind da. Es ist... Oh, es ist oh. ein Tag. Wie schön. Endlich. Weg. Wir, wir brauchen jetzt Futter. Wir brauchen jetzt Futter. Ja, deswegen sind wir voll rausgegangen So eine... Junge, man hört die your musik bei dir gerade extremst. Ja, ich bin gerade anders aufgeregt. Weil da stand ich hätte gesnappt und äh, sind in der Mitte gespawnt, aber ich sehe nicht mal die Border. Ja, die sind schon voll Iron und die, voll äh, Dian, die sind hier so... <lacht> nicht mehr verzaubert. Aber es leben noch zehn Leute, oder? Ja, zehn. Nur noch drei Minuten. Du musst hier... ich sehe dich. Ach, ich dachte ja, gerade kann... Gegner. Warte, ich mhm. baue ein Andenken, dass wir hier waren. <lacht> ich so. weiß ganz genau, was du baust. Dann haben wir haben noch zwei Minuten. Ich hab Team Platz 1 no Target, viel Spaß, Kills 4. Oh, wir werden gleich gekickt. Wollen wir die abbauen, bevor wir gekickt werden? Äh, ja, also ich mach's. Ich okay. hätte später gekickt, eine Minute. Okay. So, das ist hier mit der schönen Farofolge. Ich bin's, TNC, der Coole. Äh, abonnieren schön, nicht vergessen, wünscht uns Glück, dass wir ihn auseinandernehmen und so. Ähm, und ja, abonniert jetzt die Kraft für fünf Jahre Glück.